Hallo und herzlich willkommen. Hast du dich schon einmal gefragt, wie kann man weinen anders sagen? Also, welche sind die Synonymen für weinen? Und sind die genau das gleiche wie weinen 1 zu 1? Also, ich zeige dir 10 Synonymen für heute und erkläre die kleinen Unterschiede zwischen denen. Zuerst heulen. Das ist umgangssprachlich und bedeutet, Heftig weinen. Das zweite Wort Flennen. Das hat eine ein bisschen negative Note. Das dritte Synonym, plieren. Das hat auch ein bisschen, das benutzt man auch in einem negativen Kontext zum Beispiel. Sie pliert bei jeder Kleinigkeit. So bedeutet, sie weint ohne Grund. Vier Plären. Das ist auch in der Kategorie von sehr laut weinen und dazu gehört auch blecken. 6. Jammern. Also dieses Wort hat viele verschiedene Bedeutungen, aber auch in diesem Kontext kann man äh, statt weinen nutzen. Auch sehr, sehr laut weinen und beklagen. 7. Schluchzen. Das Wort schon klingt ein bisschen so und bedeutet heftig und krampfartig weinen, mit, mit kurze schnelle, aufeinanderfolgenden lauten Weinen. 8. Greinen. Im Gegenteil, das bedeutet leise weinen, also leise und kläglich vor sich hin weinen. 9. Wimmern, das ist das gehört auch zu dieser Gruppe, leise weinen. Und endlich 10, ein bisschen was mehr poetisch und vielleicht ein bisschen veraltet, bramern. Also das äh, bedeutet ähm, etwas weinerlich beklagen, aber ähm, mehr im Sinne von lamentieren. Also das bedeutet in einfachen Wörtern ausgedruckt, und leid tun. Wenn jetzt du deinen Wahlschutz für 10 neue Wörter, 10 neue Synonyme erweitert hast, Like und Abo-Button anklicken und bis zum nächsten Mal.